Wunderbar und mit dieser großen Teilnehmerinnenzahl äh, Starten wir in unseren heutigen Digitalk. Ich darf alle ganz, ganz herzlich begrüßen zum fünften Digitalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf, also Digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf Erwachsenenbildung.at, der diesmal wieder im Rahmen des EB Plus stattfindet, also unseres großen offenen Online-Kurses, der zurzeit auf iMOOCs mit bereits über 3300 Teilnehmenden stattfindet. Ich bin Birgit Aschemann von Conedo und bin heute für die Moderation zuständig und DigiProf und die DigiTalks werden ja finanziert und gefördert vom österreichischen Bildungsministerium, wofür ich mich an dieser Stelle ganz ganz herzlich bedanken möchte. Der eBMUG wird heute auch durch das ebmug team vertreten eigentlich, das im Hintergrund diesen Talk unterstützt. Wir sehen jetzt gerade niemanden am Podium, aber die, die schon fünf Minuten vor Start eingestiegen sind, haben schon Martina Süßmeier und Antonia Bichler kennengelernt und auch Karin Kulmer ist da und unterstützt den Talk im Hintergrund und ich möchte mich bei den Kolleginnen ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Die beiden... Kolleginnen Martina, Süßmeier und Karin Kulmer sorgen auch dafür, dass der Chat immer gut servisiert wird. Also sie werden einfach auch auf Fragen im Chat immer kurzfristig antworten. Das heißt, wenn es irgendwas gibt im Laufe der Diskussion, was wir hier nicht gleich äh, im Forum auf, äh, vor der laufenden Kamera aufgreifen, dann kann man sich darauf verlassen, dass wirklich im Chat auch immer zeitnah darauf reagiert wird oder dass ich das eben später aufgreifen und dann einmoderieren werde. Ich mache gleich noch weiter mit den organisatorischen Hinweisen, so wie in einer Live-EB-Veranstaltung. Man versucht immer am Anfang, das, die Admin-Geschichten hinter sich zu bringen, damit man sie nachher eigentlich dem spannenden Inhalt nähern kann. Äh, administrativ ist noch zu sagen, und das ist ganz wichtig, dass dieser eben aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird und dass sie durch ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft bereits. Der Chat und die Teilnehmerliste. Teilnehmerinnenliste werden aber nicht mit aufgezeichnet. Das ist gleichzeitig auch schon ein Datenschutzhinweis, also es wird der Chat äh, und die Teilnehmerinnenliste natürlich nicht veröffentlicht. Uh, weitere Hinweise zum Datenschutz uh, müssen sich in diesen Zeiten ganz kurz auf Zoom beziehen, zum steht ja teilweise momentan unter Kritik, wir verwenden Zoom trotzdem als das System, das technisch am stabilsten ist. Wir haben in den letzten beiden Wochen gegebenem Anlass mehrere Systeme eingehend getestet und auch zwei weitere Lizenzen für große Webinarsysteme erworben. Äh, Im konkreten Fall sehen wir das so, dass dieses Webinar sowieso veröffentlicht wird und insofern keine sicherheitskritischen persönlichen Informationen enthalten Darf unsere Verwendung von Zoom stellt aber keine Empfehlung dar, Zoom irgendwo in einem formalen Bildungskontext zu verwenden. Also, was die Universitäten und die Schulen derzeit äh, an Vorsichtsmaßnahmen treffen, äh, hat nichts damit zu tun, ähm, dass wir Zoom einfach in diesem offenen Digitalk-Format verwenden. Wir bieten ja als Ausweichmöglichkeit eben auch den Livestream an. Also, sollte sich jemand trotz der äh, Vorkehrungen, die wir getroffen haben, nicht sicher genug fühlen äh, in dieser Session, dann müssten wir bitten, einfach im Livestream teilzunehmen. Äh, wir verfolgen natürlich die rechtliche Situation sehr genau und folgen da auch einfach einer Empfehlung eines deutschen Juristen zur Verwendung von Zoom. Ja, äh, noch was Administratives im Vorfeld: Wer eine Teilnahmebestätigung zum Webinar benötigt, muss bitte in diesem Webinar. Mit Namen dabei sein und bis zum Ende dabei sein und am Schluss noch eine kurze Befragung dazu beantworten. Nutzen Sie das aber bitte nur, wenn Sie die Teilnahmebestätigung wirklich brauchen. Um den ep Plus mit einem Zertifikat abzuschließen, ist keine gesonderte Teilnahmebestätigung für dieses Webinar nötig. Wenn Sie trotzdem eine brauchen, dann bitte bis zum Schluss da bleiben und einfach an der kurzen Befragung dazu teilnehmen. Ich sehe schon im Chat einzelne Fragen, was Zoom eben betrifft. Wir haben ja nächste Woche noch einmal einen Digitalk zum Thema Videokonferenzsysteme und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Erwachsenenbildung. Da können wir dann auf solche Fragen auch näher eingehen. Ähm, schließlich noch ein paar Informationen dazu, wie man in dieser großen Gruppe ähm, sind doch mit... 123 Personen, relativ viele Kolleginnen und Kollegen hier jetzt dabei, wie wir in dieser großen Gruppe jetzt auch äh, die Kommunikation handhaben wollen. Äh, meine Kolleginnen im Technik-Intro haben es schon gesagt, wir werden das so machen, dass wir uns auf den Chat konzentrieren in der Kommunikation. Ähm, das heißt, wir hier am Podium diskutieren die Fragen, die sich aus dem Gespräch ergeben, aber auch die eben, die im Chat auftauchen und ich werde den Chat einfach einmoderieren und die Fragen aus dem Chat aufgreifen und hier einspielen. Das bedeutet aber auch, dass wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer bitten, nicht die Kamera freizuschalten und nicht den Ton freizuschalten, weil wir sonst in dieser großen Gruppengröße einfach ähm, befürchten, dass das leicht chaotisch werden könnte, was wir äh, aus ähnlichen Situationen auch schon so kennen. Gut. Ähm, für alle, die eventuell rausfallen sollten aus dem Talk, bitte steigen Sie einfach äh, neu ein auf dem gleichen Weg. Wenn Sie ein technisches Problem dabei haben sollten, notieren Sie sich bitte jetzt schon den Link zum Livestream. Dann können Sie auf jeden Fall in den Livestream rein und äh, teilnehmen. Aber gerade bei Zoom sollte uns genau dieses Rausfallen eigentlich nicht passieren. Okay, und damit komme ich schon zu den erfreulicheren Dingen, wie ich meine, nämlich zu unserem inhaltlichen Thema. Das Thema ist die Frage, ob offene Bildungsressourcen und MOOCs Geschäftsmodelle für die Erwachsenenbildung sein können oder Teile eines Geschäftsmodells für EB-Anbieter, für Erwachsenenbildungsanbieter sein können. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir mit, dem, mit der Runde starten, mit der Begrüßungs- und Vorstellungsrunde starten, vorstellen und erläutern, wie wir überhaupt auf diese... Überlegung auf dieses Thema gekommen sind. Wir gehen von folgenden Beobachtungen aus: Es gibt viele offene Bildungsressourcen, die auch wirklich mit einer Creative Commons Lizenz, also CC BY vorzugsweise CC BY, lizenziert sind zur freien Verwendung. Davon gibt es einfach viele. Dazu gehören auch ganze MOOCs wie zum Beispiel der EP MOOC, unser großer offener Online-Kurs für Erwachsenenbildnerinnen, der ist vollkommen frei lizenziert. Und als offene Bildungsressource verfügbar. Im eBEMUG, in den Vorgängerdurchgängen 2017 und 2018 und auch jetzt erleben wir, dass es dazu Begleitgruppen gibt, die diesen Online-Kurs nutzen, um daraus ein Präsenzangebot zu machen oder jetzt in der Covid-Situation einfach ein Online-Angebot, das den Online-Kurs begleitet. Und teilweise stammen die von Trainern oder Bildungsanbietern, die dafür auch Geld verlangen. Also man kann zum EB-MOOC ein Begleitangebot machen und von denen, die an diesem Begleitangebot teilnehmen, auch Geld dafür verlangen. Da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man das mit anderen MOOCs auch machen könnte. Wir beobachten, dass es jetzt in Erwachsenenbildungseinrichtungen viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich fragen, wo kommen neue Geschäftsmodelle her, wie werden wir jetzt in Zukunft unsere EB-Angebote ausbringen, die vielleicht stärker digital sein werden oder müssen oder auch nicht, kann uns das helfen, dass es viele fertige MOOCs und andere offene Bildungsressourcen gibt, die man rein rechtlich nutzen und in das eigene Angebotsportfolio einbauen könnte und könnte das Teil eines Geschäftsmodells sein. Das ist unsere Ausgangsfrage. Und diese Frage werden wir jetzt äh, mit einem sehr hochkarätigen Publikum, äh, äh, mit einem sehr hochkarätigen äh, Expertinnen-Team äh, hier am Podium diskutieren und Ihre Fragen aus dem auch hochkarätigen Publikum, entschuldigen Sie den Versprecher, äh, einmoderieren dazu. Ich bin schon sehr neugierig, äh, wo wir da inhaltlich landen. Alle, die hier sind am Podium, haben irgendeine Art der Erfahrung mit genau dieser Idee, nämlich entweder MOOCs zu produzieren und zur Verfügung zu stellen für diese Art von Nutzung oder MOOCs zu nutzen und selber einzubauen in ihr Portfolio. Und ich möchte jetzt einfach mal die Vorstellungsrunde eröffnen und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Podium bitten, euch einfach vorzustellen und möchte daher auch Martina im Hintergrund bitten, die Steckbriefe für die Vorstellung einzublenden und starte mit Martin Ebner, wenn du dich bitte vorstellst. Ja, also vielen lieben Dank, also Martin Ebner, ich. Ja. Ich bin im normalen Leben also der Leiter der Organisationseinheit heißt bei uns Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz. Das ist also jene, die zuständig ist für sämtliche E-Learning-Aktivitäten. Und ähm, wir haben also im Rahmen ähm, dieser Aktion eben auch iMUX gegründet. Und wir sind offiziell der Betreiber äh, von iMUX.at. Ähm, eigentlich also mit der Idee, Bildung für die Gesellschaft zugänglich zu machen, ähm, auf durchaus universitären Niveau. Und das also auch ähm, unter offenen Lizenzen, also das heißt eine Besonderheit, die uns das unterscheidet im Vergleich zu den amerikanischen Plattformen ist, dass wir tatsächlich ausschließlich ähm, als äh, offen lizenzierte Inhalte haben, die eben genutzt werden können in allen Richtungen. Und ähm, um das Thema gleich anzuteasern, also ja, äh, man kann also theoretisch jeden einzelnen MOOC äh, auf IMUX.at äh, im Rahmen seiner Weiterbildung einbinden und ähm, den meisten, weil es sind nur sehr wenige, die NC dabei haben, auch tatsächlich einfach das, also finanziell hinterlegen und bedienen. Erfahrung mit MOOCs bzw. OER liegt auf der Hand. Ja, also ich bin eigentlich, also historisch komme ich aus dem OER-Bereich und wir haben dann also eigentlich gemerkt, dass es also ein sehr guter weiterer Schritt ist, um also freie Bildung also zu vertreiben. Und ähm, wie gesagt, wir haben in unseren ersten MOOC selbst 2013 gemacht, damals noch also Zusammenarbeit mit also Kolleginnen und Kollegen also aus dem deutschsprachigen Raum, den berühmten Chor, das ist der, der MOOC quasi zu Open Education Resources. Und äh, kurze Zeit später haben wir dann also IMOCs gegründet. Und mein Statement war also, ich bin ein Verfechter, dass Bildung frei zugänglich sein muss. Das sieht man gerade in diesen Tagen, dass es also sehr wesentlich ist, dass wir Bildung hochhalten können, weil es wichtig für die Gesellschaft ist. Ja, danke dir, lieber Martin. Ähm, darf ich dich, Anja, bitten, dich kurz vorzustellen? Ja klar, mein Name ist Anja Lorenz. Ich ähm, arbeite an der Technischen Hochschule in Lübeck und ähm, bin dort als Instructional Designerin mal angestellt worden. Ich glaube, nee, das heißt E-Learning-Redakteurin hieß das am Anfang. Ähm, und äh, nenne mich jetzt Queen of MOOC-Making, weil ich äh, ja, MOOCs mache und äh, in dieser kleinen Abteilung, die wir da hatten, äh, die Leitung übernommen hatte. Ähm, mein ersten MOOC habe ich 2011 mitgemacht und 2013, äh, den ersten selber ähm, organisiert, damals noch von, äh, von Candles aus. Und ähm, ich finde, äh, an an, gerade bei, bei MOOCs ist es naheliegend, die auch unter eine freie Lizenz zu stellen und immer wieder ähm, neu zugänglich zu machen. Ähm, zum Thema OER äh, bin ich auch relativ Zeitlich gekommen, da hatte, glaube ich, Martin auch keinen ganz so kleinen Anteil dran, weil ich meine, das war über das äh, Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, L3IT, äh, was da ja wirklich so ein, so ein Leuchtturm in der frühen MOOC-Entwicklung im deutschsprachigen Raum war. Ähm, wir sind häufig, also einerseits erstellen wir äh, MOOCs zu ganz, ganz, ganz verschiedenen Themen, äh, in jüngerer Zeit eher die akademischen Themen, aber wir haben durchaus auch, äh, sind auch dort deutlich breiteres Angebot und ähm, greifen da auch gerne auf Sachen zurück, die andere schon sehr gut gemacht haben. Ähm, vielleicht sind ein paar Leute aus den OR-Fachexperten äh, auch gerade hier, weil ich habe Werbung gemacht, äh, die können das mal in Chat schreiben, äh, wer das gerade teilnimmt. Ähm, dieser Kurs ist zum Beispiel ein, ein Remix aus ganz vielen Sachen, die ähm, schon mal einem anderen MOOC, teilgenommen, äh, an einem, an einem MOOC stattgefunden haben. Und, ähm, Neben dem Fall, dass ich auch also der Meinung bin, dass, äh, frei, also dass, dass öffentlich finanzierte Bildungsmaterialien vor allem frei lizenziert gehören, damit sie wirklich die Gesellschaft, die sie bezahlt, auch wieder zurückbekommt, ähm, denke ich gerade bei MOOCs immer, dass genau diese, diese Möglichkeiten, das zu kombinieren mit ergänzenden Angeboten, wie du es gerade auch besch äh, beschrieben hast, Birgit, ähm, da warte ich eigentlich drauf. Also das könnte viel öfter noch passieren. Ja, danke, liebe Anja. Ihr beide habt in eurer Vorstellung schon einen Claim für unsere Frage und unser Thema aufgemacht. Und ich darf einfach in der Vorstellung weitergeben an dich, Joachim. Vielen Dank. Ja, hallo. Äh, aus äh, an der Ostsee. Äh, meine erste MOOC-Erfahrung habe ich äh, mit dem MOOC-Maker-Kurs gemacht. Das war, glaube ich, im Winter 2013. Ein äh, ganz offener Kurs äh, von Menschen, die äh, sich überlegt haben, wie macht man eigentlich einen MOOC. Und äh, das war äh, ein so geradezu berauschendes Erlebnis für mich, weil man äh, dort mit ganz unterschiedlichen Leuten auf einmal zu tun hatte. Und äh, ich habe dann äh, 2013 äh, einen MOOC für die Volkshochschule gemacht. Ich habe seinerzeit im Marketing in der Hamburger Volkshochschule gearbeitet und äh, dachte, da äh, kann man mal die Kollegen ganz gut äh, qualifizieren, ähnlich wie ihr jetzt mit dem EB-MOOC. Und ähm, seitdem mache ich eigentlich alle zwei Jahre ein MOOC. Das ist so ähm, eine Art Passion von mir. Und äh, weil ich die Dinge, die mich beschäftigen, gerne auch nach außen bringe und in einer sehr experimentellen Form. Also jeder MOOC ist da völlig anders. Und äh, zum Thema OER finde ich gerade ganz, äh, ganz toll. Ich mache gerade einen MOOC für naturnahe Bienenhaltung. Und äh, mal wieder die äh, Plattform äh, von Anja aus, aus Lübeck von On OnCampus. Und äh, das ist ein ganz tolles Instrument, äh, dass ich selber so einen MOOC erstellen kann. Also eine große Plattform einfach bespielen. Und äh, wir haben ungefähr etwas über 80 Volkshochschulen, die dazu Begleitangebote gemacht haben, auf unterschiedlichster Form. Äh, wenn die hier wären, könnten die natürlich sehr viel mehr dazu sagen, wie man das äh, ganz gut nutzt, solche OER-Inhalte. Äh, Super, danke Joachim für deine ersten Erfahrungen zu diesem Thema, das wir da eben diskutieren wollen. Lieben Dank und ich gebe in der Vorstellungsrunde weiter an dich, Markus. Bitte. Hallo zusammen. Ich komme so ein bisschen aus einer anderen Schiene. Ich bin zum einen äh, SAP-Berater und äh, zum anderen Trainer und Dozent. Und als Dozent habe ich den MOOC von Stefan Hauptrund, und Leistungsrechnung im Jahr 2017 in meinen Kurs der Ausbildung äh, für Medienverwaltung in der IHK Schwaben in Augsburg mit integriert. Und ja, das können wir damals, wie heute eigentlich gesagt, einfach machen. Also ich bin auf den Kurs aufmerksam geworden. Dann habe ich... Ähm, von On Campus die Anja, angeschrieben, darf ich das nutzen? Und die hat gesagt, ja, natürlich, ist ja unter freier Lizenz, darf man nutzen. Dann habe ich meinen Produktmanager angerufen und habe gesagt, ich hätte da was, ähm, ich kann erst schnell einsteigen, aber die Teilnehmer hätte ich da was, das können wir nutzen. hat gesagt, okay. Und so haben wir dann die MOOC in den Kurs integriert und haben den praktisch im Vorlauf zu meinem Präsenzunterricht dann schon mal durchgeführt. Danke dir, lieber Markus. Ich sehe im Chat, dass er einige Probleme gehabt haben, um dich zu verstehen. Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, wenn das bei einem Referenten oder einer Referentin der Fall ist, dann würden wir eben bitten, das Bild in dem Fall auszuschalten. Das heißt, jetzt sehen wir Markus nicht. Wir wissen aber, er ist da und wir wissen, dass er uns etwas ganz Wichtiges zu diesem Thema zu erzählen hat, nämlich seine Erfahrungen, damit so einen MOOC auch schon einmal zu nutzen für ein eigenes Bildungsangebot. Und auch einzubauen und wirklich sozusagen einmal dieses Erleben zu haben und diese auch dieses Erfolgserleben zu haben, in einer kurzen Rücksprache mit einer MOOC-Macherin und Betreiberin wirklich einen bestehenden MOOC zum Bestandteil eines eigenen Bildungsangebots zu machen. Lieben Dank, ähm, auch wenn wir dich nicht sehen, Markus, wir wissen, du bist da. Ähm, wir können mit dir diskutieren, äh, dieses temporäre Ausschalten ist einfach dem Wackler in der Verbindung geschuldet und ähm, wir sind einfach dankbar, dass das jetzt mit dem Ton sicher besser funktioniert. Magst du das mal kurz probieren? Klappt es mit dem Ton jetzt besser? Also ich kann mich dann noch mal kurz wiederholen, also einfach machen und ich habe den MOOC einfach bei mir integriert in meinen Unterricht. Vielen herzlichen Dank. Wir werden im Laufe der Diskussion sicher auf deine Erfahrungen dabei zurückkommen und da noch einmal genauer hinhören, was das ganz konkret bedeutet hat und welche Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Und du bloggst ja auch über diese Erfahrung. Das heißt, du hast einen Blogartikel geschrieben, wo man diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch ein bisschen detaillierter nachlesen kann und die Karin hat jetzt im Hintergrund netterweise schon den Blogartikel in den Chat gestellt, das heißt für alle, die sich für deine Erfahrungen zum Nachlesen da auch genauer interessieren, gibt es die Möglichkeit dann da äh, vertieft einzutauchen. Ich danke euch für die Vorstellung und was uns natürlich jetzt brennend interessiert ist, mit welchen Vorerfahrungen und ähm, auch äh, welchem Hintergrund Sie hier, die äh, uns jetzt äh, bisher nur zuhören konnten, äh, hier sind. Ähm, wir haben in den letzten Digitalks, die aus dem ebemock heraus entstanden sind, immer viele Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei gehabt. Wir würden sehr gern überprüfen, wie denn das diesmal aussieht und ich möchte daher wieder diese Umfrage eröffnen, die wir beim letzten Mal schon gestellt haben und bitte Sie jetzt alle da mal sich zu outen, was Ihren beruflichen Hintergrund betrifft und ähm, uns auch wieder sehen zu lassen, in welchem Bereich Sie denn tätig sind. Sind Sie eher eben selbstständig oder kursleitend oder im Bildungsmanagement? Unterrichten Sie vielleicht in einem anderen Bildungssektor als der Erwachsenenbildung oder studieren Sie noch oder haben Sie einen anderen beruflichen Hintergrund? Und so wie das jetzt im Moment aussieht und es haben schon 102, 103 Personen, 106 von 119 auch abgestimmt, so, wie das jetzt aussieht, äh, bei über 90 Prozent der Abstimmung haben wir wieder über ein Drittel Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen dabei. Und ich bedanke mich für das Einblenden der Ergebnisse. Sie sehen das, also, wir haben einfach wirklich über ein Drittel von Kollegen und Kolleginnen, bei denen ich eigentlich vermute, dass sie die Frage nach dem Geschäftsmodell momentan auch umtreibt. Daher hoffe ich wirklich, dass das auch Ihre Interessen berührt, was wir da jetzt diskutieren. Wir hätten noch eine zweite Frage vorbereitet, ähm, die ich auch gern gleich stellen möchte. Und diese Frage betrifft die Nutzung von offenen Bildungsressourcen. Also verwenden Sie bisher offene Bildungsressourcen in Ihren Bildungsangeboten? Von bisher gar nicht über nur gelegentlich bis ja häufig oder ja. Das ist Teil meines Geschäftsmodells. Haben wir da Antwortmöglichkeiten vorformuliert. Und das Voting läuft ja noch. Jetzt haben wir mal 80 Prozent von Ihnen geantwortet. Und jetzt werden es dann schon fast 90 Prozent. Aber es ist tatsächlich eben so, wenn man hier die Antworten zusammenzählt, also ähm Ungefähr 88 Prozent sehe da jetzt mal der Teilnehmenden, also entweder gar nicht oder nur gelegentlich. Nur gelegentlich ist knapp über gar nicht. Also, wir haben hier ein Auditorium mit wenig OER-Nutzung, ja, aber eigentlich ähm, ein Drittel Verantwortung im Bildungsmanagementbereich. Ähm, das lässt mich jetzt äh, auch einen Blick werfen auf unsere Slido-Umfrage. Wir haben ja schon im Vorfeld äh, äh, Slido äh, als Abstimmungstool genutzt und äh, die Kolleginnen haben im Technik-Intro auch schon darauf verwiesen, dass wir diese Umfrage eingeblendet hatten. Äh, welche Themen Sie heute für die Diskussion besonders interessieren und das sehe ich. Äh, und ich gehe da jetzt nur auf die am stärksten hochgewoteten Themen ein, dass die Themen ohnehin, aha, da war ein Thema ganz ähm, weit oben darf ich mit offenen Bildungsressourcen Geld verdienen, auch wenn ich sie nicht selbst erstellt habe. Aha, da sind wir am Kern der Diskussion, ja, darf ich das überhaupt, darf ich die auch verwenden, um Geld zu verdienen, wenn ich sie nicht selbst erstellt habe. Dann eine Frage sehe ich da, die eher in Richtung Urheberrecht geht. Gerade diese Tage wird intensiv mit Lehr- Lernmaterialien über Plattformen gearbeitet, ist das überhaupt erlaubt? Die Antwort ist ganz kurz, kommt darauf an, welche Materialien und wie die lizenziert sind und um welche Plattformen es sich handelt. Ich würde auf diesen Punkt jetzt nicht näher eingehen wollen, weil das Urheberrecht in Österreich und Deutschland auch nicht ganz identisch ist ist und wird es wahrscheinlich nicht so leicht für beide Länder im Vorbeigehen beantworten können. Aber eine weitere Frage sehe ich eben auch, die ganz zentral äh, an unserem vorbereiteten Diskussionsthema ist, nämlich könnte man als Bildungsmanagerin oder Programmleiterin auch einen vorhandenen MOOC zum Teil des eigenen Bildungsangebots machen? Äh, und äh, unsere Podiumsgäste haben schon gesagt, ja, man kann das grundsätzlich machen. Dann würde ich sagen, wir tauchen einfach mal in die Diskussion zu diesen beiden Themen ein. Darf ich mit OR Geld verdienen, auch wenn ich sie nicht erstellt habe. Und ja, könnte man auch einen vorhandenen MOOC zum Teil des Bildungsangebots machen. Ähm, ja, zu beiden Fragen. Ja, Komma und, oder ja, aber. Und da möchte ich einfach euch einladen, hier und auch dich, Markus. Vielleicht magst du die kurz einblenden mit Bild und ein Handzeichen geben, wenn du an einem bestimmten... Punkt, äh, was sagen möchtest ähm, wie können wir denn wie, wie können wir das denn äh, auch erläutern was äh, die die kolleginnen und kollegen hier beschäftigt ja also vielleicht äh, markus du hast die hand gehoben wolltest du gleich antworten ja nachdem ja die frage gestellt wurde darf ich damit geld verdienen ähm, ja man darf weil ich habe den kurs benutzt und ich wurde sogar bezahlt für Stunden, die ich abgerechnet habe, weil ich habe den Kurs ja auch noch weiterhin begleitet. Also es ist ja nicht nur so, dass man den den Teilnehmern gegeben hat, sondern ich habe die mit begleitet und ja, ich habe auf Grundlage des Kurses, den ich dann eingesetzt habe, Geld verdient. Martin. Martin. Um. Also grundsätzlich ist es jetzt immer rechtlich so, dass also Open Education Resources heißt, sie können also in der Regel wird Creative Commons lizenziert, also zumindest auf IMOX und Campus und das ist im Deutschen auch durchaus üblich. Und solange der Zusatz NC nicht dabei fehlt für Non-Commercial, können diese Materialien quasi auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Man muss also nur schauen, dass dieses NC nicht dabei ist. Und äh, das gilt bei uns für den Großteil der Kurse. Und damit ist es völlig legal, äh, ähm, damit das auch für kommerzielle Zwecke einzusetzen. Ähm, es ist auch bewusst so von den Universitäten, auch von On Campus, glaube ich, ähm, eben gemacht, weil wir wissen, dass das Erwachsenenbildung Bildung sowieso sofort ein Problem hat, nämlich in dem Moment, weil sie ja Kursgebühren verlangen. Und es ähm, würde also auch quasi im Hochschulraum Probleme geben, weil wir ja zum Beispiel sowas wie Weiterbildungsangebote für Life Learning haben und so weiter. Und da wird es auch nicht mehr gehen, weil da zahlen ja auch die, die Teilnehmer für das Geld. Und überall, wo sie diesen Zusatz MT dabei haben, quasi können Sie und Sie sind herzlich eingeladen, es zu nutzen, weil wir machen es genau deswegen, damit es die anderen eben verwenden können. Danke, Martin Joachim. Ja, ich würde dies, wir machen das deswegen extra noch mal unterstützen. Wir haben mal 2015 einen äh, MOOC gemacht, den, den Ich-MOOC. Und äh, da hatten wir so eine Metapher drumherum. Wir machen eine digitale Kreuzfahrt zu, äh, zu digitalen Punkten in der Welt. Und äh, wir haben äh, die Begleitkurse, die wir angerichtet haben, im Vorfeld mit den Volkshochschulen, haben wir MOOC-Bars genannt. Und das ist eigentlich ein ganz schönes äh, Konzept. Also wir haben den MOOC gemacht damit gerade solche Kurse als Begleitkurse auch stattfinden können. Also um das zu erleichtern. Und äh, das ist uns ganz gut gelungen. Und das ist jetzt auch im BIMOOC so. Im BIMOOC äh, haben wir auch wieder MOOC-Bars gemacht. Im Vorfeld ist das natürlich relativ viel Arbeit. Aber äh, so langsam gewöhnt sich auch die Weiterbildungseinrichtung daran, dass man eben über diese MOOC-Bars Begleitkurse macht, die wir dann auch noch äh, mit Input versorgen, so, Das ist eigentlich unsere Absicht mit den MOOCs, nicht nur sie ins Netz zu stellen, sondern gerade über MOOCs auch vor Ort Netzwerke zu dem Thema zu schaffen. Und da arbeiten wir besonders mit den Weiterbildungseinrichtungen zusammen. Danke dir. Anja, bitte. Ja, Ich muss sagen, wir machen das auch bewusst, dass wir keinen NC draufpacken, weil uns das selber auch immer Probleme macht. Also wir sind, die, Also ich bin jetzt von der Technischen Hochschule Lübeck. Das ist eine, eine staatliche Bildungseinrichtung. Wir wären von dem NC wahrscheinlich gar nicht so betroffen. Wahrscheinlich, sage ich, weil das auch immer sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Unsere Plattform aber, die wird von der On Campus GmbH betrieben. Und die GmbH ist zwar eine volle Tochter der Technischen Hochschule Lübeck, aber es ist trotzdem äh, ein, ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt Martin in seinen Kursen NC äh, drauf machen würde, dann können wir die für unsere Kurse nicht remixen. Und andersrum andersrum ist anders. Andersrum ist die e, -Mox, e -Mox ist safe. Die sind, die sind von der Hochschule betrieben. Ähm, aber das macht, äh, es macht an vielen Stellen einfach Probleme auf. Ich komme schon in Unsicherheiten, wenn ich äh, nebenberuflich äh, vielleicht einen Honorarvertrag habe. Und dann komme ich ins Grübeln, ist das, jetzt, ist das jetzt kommerziell, ist das nicht kommerziell? Ähm, bei Berufsschulen, äh, bei, privaten, bei privaten Schulen äh, stellt sich so eine Frage und bei vielen Sachen macht es das einfach sehr kompliziert. Ähm, und natürlich kann und soll ich da Angebot dazu machen. Also ich sag mal so, bei einem, bei einem, bei einem frei verfügbaren ähm, Arbeitsplatz oder bei einem, äh, bei einem Lehrbuch fragt sich auch niemand, ob ich dieses Lehrbuch nehmen kann. Ich muss es vielleicht kaufen, weil es einfach auf Papier gedruckt ist produziert wurde. Aber ob ich das jetzt in meinem, in meinem kommerziellen Unterricht nehmen darf, das fragt sich in der Regel auch niemand. Das heißt nicht, dass es auch manchmal ausgeschlossen ist, dass ich das nehmen darf. Da äh, haben sich Praktiken einige Bürger, die vielleicht auch nicht so dem Urheberrecht entsprechen. Ähm, ich sehe aber überhaupt kein Problem damit, äh, weil man verkauft ja nicht den MOOC. Also ganz selten wird man sagen, äh, ich gebe dir den Link, wenn du mir fünf Euro gibst, weil diesen Link kann sich jeder selber ja googeln. Ich muss ja irgendwas dazu anbieten. <lacht> Da fällt mir so aus dem Augenwinkel äh, ein Kommentar aus dem Forum zu, äh, der da lautet Präsenzzeit könnte verloren gehen, aber wenn ich euch jetzt zuhöre, Martin und Joachim und Anja, dann hätte man so den Eindruck, äh, ihr macht ja die MOOCs eigentlich dafür, dass Präsenzgruppen stattfinden können mit diesen MOOCs, also überspitzt ausgedrückt, ja? oder man macht sie mit dem Hintergedanken, dass ja Präsenzkurse oder Präsenzgruppen dazu stattfinden können. Äh, Martin, wolltest du was sagen? Oder war das? Nein, nein, nein, nein, nein schon was. Also, das ist, was ja. man, also ich, ich habe vor Jahren schon mal gesagt und ich habe versucht, das auch immer wieder in den Vorträgen einfließen zu lassen. Was man nicht weiß, ist, dass jeder MOOC auf einem MOOC sagt, eine Geschichte hinter sich Und ich kann eine schriftlich wiedergeben. Die geringste Form, die vorkommt, ist ein reiner Online-Kurs. Also das ist tatsächlich ein MOOC, ist, so wie man sich das vorstellt. Der steht online und die Leute lernen alle ausschließlich online. Die meisten haben eine komplett andere Geschichte. Selbst wenn ich OnCampus Campus schaue, der Volleyball-MOOC, der wird nicht nur online laufen. Unser Kletter-MOOC war auch nicht nur online. Das heißt also, wir haben immer ähm, diese Verknüpfung ist ganz stark, weil es ja was Soziales ist, nur ist die Präsenz in einer anderen Form plötzlich und ähm, wir lernen heute, dass man durch diese Lux äh, an Flexibilität in der Präsenz gewonnen haben ähm, und zwar in ganz anderen Formen. Wir haben heute dort mehr Interaktion, mehr Kommunikation, mehr Diskussion und das war auch eigentlich das Ziel und das war nur möglich und das muss man auch sagen, weil es OEA ist, weil es so flexibel einsetzbar ist. Also das ist ähm, auch etwas, das man lernen haben müssen über die Laufe der Jahre und es hat sich also eigentlich als großer Vorteil erwiesen. Genau, und ich sehe im Chat auch, dass Jens Faulsticht das schon bestätigt, dass man eben also im Sinne von Flipped Classrooms wirklich auch die Präsenzelemente durch einen MOOC vorentlasten und vorbereiten kann. Genau, genau. Jetzt habe ich glaube ich irgendeinen, genau, Joachim, bitte. Es ist natürlich so eine Verkürzung, wenn ich sagen würde, ich mache den nur damit Präsenzkurse stattfinden. Ich mache den natürlich auch, damit Menschen, die gerade nicht in Präsenz gehen können, dass in allen Winkeln, wo deutsch gesprochen wird, und zwar weltweit deutsch gesprochen wird, auf diese Inhalte zugegriffen wird. Das Besondere ist aber, wenn man ihn in die Präsenz bringt, dass und da kommt es mir sehr auf das Thema drauf an, dass ich das Thema so spannend und wichtig finde, dass ich gerne regionale Netzwerke damit fördere. Und das braucht natürlich eine Präsenz. Die rein online herzustellen, ist also mittlerweile mit dem Datenschutz total schwierig. Aber durch diese Präsenzkurse geht das natürlich ganz gut. Und es gibt den, den dritten Aspekt für mich, das ist die zeitliche Unbegrenztheit. Also, ich merke gerade jetzt in dieser aktuellen Krise, wo sehr viele Menschen sich Gedanken machen, wie sie online präsent werden können, dass der MOOC, den wir 2015 bei OnCampus gemacht haben, mein digitales Ich, heute wieder sehr viele Besucher kriegt, und das ist ein Kurs, der ist vier Jahre her. Das heißt, der Aufwand, einen MOOC zu erzeugen, ist oft relativ groß. Ihn dann sozusagen nach einer gewissen Zeit in die, in die Versenkung zu schicken, ist natürlich Quatsch. Solange er irgendwie noch aktuell ist, sollte er natürlich im Netz offenbar bleiben. Jetzt habe ich euch ja... Anja, bitte. Man muss ja gar nicht das, das eine entscheiden, ohne das andere zu lassen. Also ähm, bei, bei verschiedenen, wir, wir denken ja häufig, also wir sind, wir sind an Hochschulen, Hochschulen befinden sich in Städten, in Städten ist es überhaupt kein Problem, in die Hochschule zu kommen. Ähm, das ist nicht für alle so. Also ich glaube schon für Joachim in Sirksdorf ist es ein bisschen, ist ein Wegbild, bis du nach Lübeck kommst. Ich glaube, es dauert so eine, fast eine Stunde, ein bisschen kürzer. Und es ist halt immer ein Aufwand, das muss eingetaktet werden, das muss zu der Zeit auch passen. Das heißt, die Kurse sind auf alle Fälle auch dazu da, dass Leute, die das äh, sonst vielleicht gar nicht teilnehmen, äh, teilnehmen könnten, dass dies machen können. Und zwar so, wie es ihnen gefällt. Also sie können auch bloß äh, sagen, ich mache hier den halben Kurs, ich mache Kapitel 4, weil mich das Thema interessiert. Und ähm, ich persönlich finde es aber dann immer auch, auch super, wenn man eben darüber hinausgehen kann, jemand, also einerseits zu sagen, wir, wir können uns da mit Menschen direkt unterhalten, sei es in einer niedrigschwelligen Sache im Forum, aber eben auch in Präsenzformaten. Und in Präsenzformaten nervt mich wirklich, wenn ich so einen langen, frontalen Input kriege, wo ich denke, na das hätte ich mir jetzt aber auch in einem YouTube-Video angucken können, das hätte ich in einem Text auf der Bahnfahrt hierher lesen können, dafür bin ich doch nicht hier. Also ich muss doch nicht hier sein, damit äh, ich die ganze Zeit nur was erzählt kriege in eine Einrichtung. Und äh, dafür finde ich, find ich Mux eben auch super. Es kam ja im, im Chat auch schon äh, das äh, Stichwort Flip Classroom, also den Kurs, den Markus Hammele von uns remixt hat. Ähm, der war dazu da, dass äh, die Studierenden von Stefan Haug der wollte mit dem Flip Classroom machen, der wollte denen sagen, was sind Kosten und Erlöse, das erzählt er sonst lang und breit in der Vorlesung. Das sollten die sich in einem Video angucken und dann können die in der, in der Präsenz, können die Aufgaben rechnen und die auch diskutieren. Ja, und das lässt sich mit so Angeboten, wie, wie Joachim sie auch gerade macht, mit äh, Imkerei und Bienenzucht, wo ich einfach mal hingehen kann und mir das angucken kann vor Ort, äh, lässt sich das super machen. Nur hat halt der Imker vielleicht nicht alle, keine Ahnung, alle Bienenkastenformen vorrätig und die kann ich mir in einem MOOC angucken. Genau so ist es. Und in diese Richtung gehen auch da die Kommentare im Chat, die ich da so sehe. Zum Beispiel Präsenzzeit ist zu kostbar, um sie nur zum Wissen vermitteln zu nutzen. Ja, Das sehe ich auch so. Ja Und ihr, ihr, ihr, ihr unterstreicht ja, diese Annahme Präsenzzeit ist zu kostbar, um sie zum Wissen vermitteln zu nutzen. Ich kann ganz viel durch bestehende MOOCs vorentlasten, aber ich nehme da im Chat auch so ein bisschen äh, Fragen wahr in Richtung... Äh, Risikobewertung oder Datenschutzgrundverordnung bei MOOCs oder Online-Seminaren. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich diese Frage richtig verstehe, möchte sie aber natürlich nicht übergehen. Martin, bitte. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zwei Dinge auseinanderhält. Das eine ist Urheberrecht, Urheberrecht und äh, freie Bildungsressourcen. Da geht es darum, also quasi um den Schutz des Urhebers und der Urheberin und wie das ähm, Bildungsmaterial lizenziert ist. Und während es beim Datenschutz darum geht, um den Schutz der persönlichen Daten, das ist also ganz was anderes. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, eine MOOC-Plattform genauso der Datenschutzgrundverordnung unterliegt und äh, jeder User, jede Userin, wenn sie es aktiv und was wir mit den Daten machen. Und ich würde immer so sagen, noch der deutschsprachige Raum grundsätzlich sehr streng ist, Es viel einfacher, also viel strikter, was wir überhaupt tun dürfen. Im Vergleich zu den amerikanischen Schutzverordnung. dürfen quasi nichts machen. Also im deutschsprachigen Raum ist man meistens auf der Seite gesagt, weil wir viel auflagen. Gut, ich fasse Aber man muss noch es einmal. auseinanderhalten. Also Datenschutz ja. hat nichts mit Urheberrecht zu tun und Danke noch einmal für die Präzisierung. Ich habe äh, die äh, Kommentare zur Tonschwankung jetzt auch wahrgenommen. Also wenn man äh, fast deswegen nochmal kurz zusammen, genau Datenschutz und Urheberrecht auseinanderhalten und äh, MOOCs wie zum Beispiel der EBMOOC. Plus unterliegen und auch die anderen auf E-Mux unterliegen natürlich der Datenschutzgrundverordnung und nicht also bei On campus wird es nicht anders ausschauen das heißt es sind bitte anja Weil im chat auch gefragt wird ob es eine art checkliste gibt ähm, wenn die ich, mit aller vorsicht wenn die wenn die plattform da, ähm, sich äh, in einem, das alles durchgecheckt hat hat man als ersteller von dem Mux äh, gar nicht so viele zusätzliche so viele Elemente. Also wir, bei uns steckt ein Moodle drunter, wir ähm, wir bilden, binden YouTube ein. Für YouTube steht bei uns eine Erklärung in der, in der Datenschutzerklärung. Das ist bei uns über die Plattform abgesichert. Wenn man anfängt, irgendwelche komischen Sachen per, äh, per iFrame einzubauen oder irgendwie ähm, die Leute zu sagen, du darfst an diesem MOOC nicht teilnehmen, wenn du mir nicht diese Frage beantwortest. Äh, äh, keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal Bier getrunken? Sachen, die den, den mooc veranstalten nichts angeben. Ne? Also solche, solche absurden Sachen. Ähm, solche absurden Sachen konstruiert. Dann ist man als äh, MOOC-Veranstalter fast raus, sag ich mal, wenn die Plattform sich ordentlich gekümmert hat. Und das sind wir an der Hochschule, haben wir, haben wir drei kritischere Datenschützer da, bevor da jemand extern drauf kommt. Ich kann das nur bestätigen, also auch als Nutzer der Plattform iMUX, äh, sozusagen Kooperationspartner und mit dem eBMOG Plus ja sozusagen Nutzer für unser Bildungsangebot, kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wer am eBMOG Plus teilnimmt, wenn sie sich nicht mit ihrem echten Namen anmelden und im Forum vorstellen. Denn von iMUX erfahren wir das natürlich nicht. Dieser Kurs ist datenschutzkonform. Also, genau. Ja, ich möchte vielleicht nochmal auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen. Und zwar, wir sagen ja, ihr könnt jetzt OER-Materialien, wie sie im MOOC produziert sind, könnt ihr einbinden, könnt ihr remixen, könnt ihr wie Markus einen Kurs draus machen und damit auch, auch Gelder einnehmen. Der zweite Aspekt, und ich komme ja auch aus dem Marketing, ist mir natürlich sehr wichtig, dass man einfach auch solche Online-Angebote integrieren kann. Und damit integriert man eine gewisse Qualität. Und wir haben ja jetzt als Weiterbildungseinrichtung gerade gelernt, wie wichtig es ist, schnell und ad hoc ins Internet zu gehen. Und viele machen ihre ersten Versuche. Und wir, die das vielleicht schon etwas länger machen, wissen, wie schwer diese ersten Versuche sind und wie schwer da das in die Hose gehen kann. Und wo Leute sagen, oh, nee, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Und ich finde es jetzt im Moment einen großen Vorteil, wenn man auf bestehende Angebote äh, zurückgreift. Man kann sich die Qualität angucken und man kann mit dieser Qualität seinen eigenen Kunden gegenübertreten und kann sagen, okay, und das ist etwas, äh, das bieten wir euch. In dem Moment bin ich als MOOC-Maker äh, ja nicht aus dem Rennen, sondern ich freue mich ja, wenn eine Institution sagt, okay, das hat diese Qualität, das nehmen wir bei uns ins Programm rein. Das ist für die Bildungseinrichtung ein enormer Vorteil, weil man dadurch Qualität vermitteln kann, die man vielleicht selber, auch wenn man eine kleine Einrichtung ist und nicht über das Know-how verfügt, gar nicht bieten kann. Danke, Joachim. Du sprichst mir da aus der Seele, weil ich oft an Einrichtungen denke, die jetzt digital ins Gedränge kommen oder versuchen wollen oder müssen, ein digitales Kursangebot zu machen in der Covid-Situation oder sonst einfach Vielleicht gar nicht wissen, wie sie mit eigenen Ressourcen äh, Online-Kurse in einer entsprechenden Qualität schnell äh, zur Verfügung stellen sollen, wenn sie keine äh, große Vorinvestition tätigen möchten. Und diese Vorinvestition haben viele schon getätigt, die mit staatlicher öffentlicher Förderung, zum Beispiel in einer Hochschule oder wir mit Förderung des Bildungsministeriums, äh, einfach Kurse, äh, Videos und so weiter Kurse oder Kursteile erzeugt haben. Also danke dafür. Ich habe jetzt im Chat natürlich die Frage auch aufgefangen, es gibt ja auch noch andere offene Bildungsressourcen als MOOCs, ja, natürlich, und ich sehe da auch weiter diskutieren, ja, man kann auch auf YouTube-Videos und so weiter zurückgreifen. Joachim, bitte. Ja, ein kurzes Beispiel. Wir haben vor, ich glaube, es war auch 2017, 18 haben wir ein Kursmodul gemacht, wie erstelle ich eine Website mit WordPress. Da haben wir 14 Tutorials gemacht und haben die auf dem eigenen Blog, äh, haben sie bei YouTube eingestellt. Das ist ein komplett fertiger Kurs. Finanziert durch äh, EPale war, war das seinerzeit und äh, wir warten noch ein bisschen darauf, dass also die Szene sagt, okay, das ist ein fertiger Kurs und jetzt brauchen wir jemanden, der äh, kann ein bisschen WordPress und dann hat der sein komplettes äh, Programm mit im Angebot und kann daraus meinetwegen sieben Einheiten machen. Und da gibt es, glaube ich, das wissen, glaube ich, die anderen auch, gibt es eine Reihe von YouTube-Tutorials, die man super dafür nutzen kann. Wobei die nicht immer als äh, offene Bildungsressourcen lizenziert sind, aber solange ich den, die Einheit nur verlinke, also das Video nur verlinke und nicht publiziere, habe ich damit kein Problem. So, äh, Markus, du wolltest was sagen, bitte. Genau, ich wollte ganz kurz noch auf den Joachim eingehen, der ja das Marketing angesprochen hat. Also ich finde es zum Beispiel auch gut, man kann diese MOOCs oder diese OERs auch als kostenlose Beilage oder Zusatz in einem Kurs mitgeben. Ich werde oftmals gefragt, welche Bücher kann ich mir denn kaufen oder welche sonstigen Unterlagen gibt es noch? Und dann kann man auch auf solche MOOCs hinweisen und kann sagen, da habt ihr was und da könnt ihr damit arbeiten. Das ist einmal die kostenlose Beilage und das andere wäre, ich kriege vielleicht auch eine neue Zielgruppe. Also ich bin zum Beispiel Fußballtrainer ja, und ich habe beim Volleyball MOOC mitgemacht von On Campus und habe mir da sehr viel rausziehen können und habe auch da wieder sehr viel Sach genommen. Ich bin im Verein tätig, wo ich gesagt habe, da schaut mal her, das könnt ihr euch angucken, weil ob das jetzt Kinder sind, die Volleyball spielen oder Fußball spielen, kommt aufs Gleiche raus. Also man kann diese Sachen auch nehmen, um neue Zielgruppen zu gewinnen und man kann sie nehmen, um als kostenlose Beilage mitzugeben. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das am Schirm zu haben, was du sagst. Ja? Jetzt haben wir schon eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten. Wir haben sozusagen als Hausaufgabe, das kam aus dem Chat, dann haben wir sozusagen diese Flipped-Verwendung, dass ich sage, als Vorbereitung auf ein Online- oder Präsenztreffen oder auf irgendwas, was ich gemeinsam diskutieren möchte. Ja? Wir haben natürlich die Möglichkeit der kompletten Kursbegleitung, dass ich sage, ich nehme eigentlich den ganzen MOOC her und begleite den und das ist mein Bildungsangebot. Das kann ich auch machen. Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man MOOCs tatsächlich auch nutzen kann. Ähm, am Rande sehe ich da jetzt so auch die Frage, die Frage der Finanzierung wird vielleicht in einem anderen Modul besprochen. Ich glaube, da gibt es noch eben eine Frage der Finanzierung von MOOC selber. Ich habe das vorher kurz gestreift, indem ich gesagt habe, naja, sie sind aufwendig zu produzieren und äh, eigentlich braucht es eine öffentliche Förderung dazu, um wirklich einen MOOC äh, in die Welt zu setzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage von La von Marantza beantwortet. Joachim, du hast vielleicht eine andere Antwort dazu. Ja, es ist natürlich schwer. Also öffentliche Förderung ist ganz schön und gut. Es kriegen meistens Institutionen, das kriegen nicht solche Privatleute wie ich, die das äh, auf eigene Rechnung machen. Äh, und äh, vorher jemand zu finden, der das Produkt noch nicht kennt, ist natürlich ja. sehr schwer. Und deswegen sind wir jetzt in BIMUG einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, okay, wir überzeugen mit dem Projekt und äh, wir sammeln hinterher Spenden ein dazu. Die Refinanzierung, die berühmte. Genau. ja und äh, es geht. Und, äh, das hängt natürlich sehr von der Community ab, die man äh, da anspricht und auch, wie man sich als äh, Team darstellt in so einem äh, Projekt. Aber wenn man eine ganz gute Qualität hat, dann wäre mir nicht bange, das auch im Nachhinein zu finanzieren. Äh, für Institutionen ist es natürlich anders. Heißt, wenn man so gut macht, ich greife jetzt deine bescheidene Darstellung auf und möchte sie schon ein bisschen verstärken. Wenn man so gut macht äh, wie du und dafür auch schon diesen Namen hat, wie du ihn dir über die lange Zeit natürlich erworben hast, dann geht es auch mit einer Refinanzierung, habe ich gehört. Ja. Wir haben ihm. Kontext des IBIMUG in einem der früheren Durchgänge eine äh, wissenschaftliche Arbeit dazu äh, verfasst, das heißt nicht wir, sondern ganz konkret meine Kollegin Karin Kulmer und äh, auch veröffentlicht und ich würde dich bitten, Karin, zum Thema äh, der Geschäftsmodelle für MOOCs einfach den Link in den Chat zu posten. Danke dir, liebe Karin. Da kann man ein bisschen äh, auch dazu nachlesen. Genau, genau. Jetzt habe ich von euch so viele Argumente gehört, äh, die es eigentlich ähm, sinnvoll erscheinen zu lassen, Teile von MOOCs oder eben auch andere offen lizenzierte Materialien aufzugreifen und vielleicht sogar eben ins eigene Geschäftsmodell einzubauen. Ja? Geschäftsmodell in der erwachsenenbildung ist ohnehin immer ein sehr gewagter Begriff. Vielleicht sollte man einfach von einem Finanzierungsmodell äh, sprechen. Äh, wir haben es trotzdem ein bisschen pointiert Geschäftsmodell genannt. Ähm, wenn das so ist, ja, beschäftigen wir zwei Fragen. Das eine ist, warum tun es noch so wenige und das zweite ist, was wäre dafür nötig? Braucht es dafür Absprachen mit den MOOC-Betreibern? Muss man da irgendwie spezifisch was ausmachen? Ähm, bitte, Anja. Mikrobit ja. genau. Ich fange mal mit der zweiten Frage zuerst an, weil die schneller beantwortet ist. Wenn es frei lizenziert ist, muss man sich mit niemandem absprechen. Dann steht da in der Lizenz, was ich darf und gegebenenfalls äh, auch, was ich nicht darf oder weil ich an welche Regeln ich mich halten muss. Äh, da muss man sich nicht absprechen. Ein Tipp. Viele freuen sich, wenn sie davon erfahren, dass es verwendet wird. Also ähm, ich habe ähm, damals äh, auch äh, sehr, sehr ich sag, gewildert in dem Kurs von, äh, von Martin und, und Sandra und habe diesen auch angeschrieben. Ähm, ich habe das jetzt so gemacht. Ich weiß, dass ich darf und ich muss euch nicht anschreiben, aber es fühlt sich ein bisschen komisch an und sie haben sich irre gefreut. Genauso hatte ich jetzt vor kurzem erst einen, einen Teil von einer H5P-Interaktion von, von, von einer befreundeten Lehrerin genommen. Der habe ich das geschrieben, habe gesagt, hey, das brauche ich gerade ein. Und sie so, cool, ich werde benutzt. Also ähm, das darf man nicht, äh, nicht unterschätzen, dass die Leute eigentlich darauf warten und das deswegen frei lizenzieren. Ähm, wie kann ich das in meinen, äh, warum machen das so wenig? Genau, das war, die, das war die erste Frage. Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es wenig sind. Ähm, da es nur, genau. nur nicht, gell? Vielleicht es nur nicht, gell? In unseren oer muss, stellen wir fest, dass Leute sagen, wirklich, das darf ich dann einfach machen, weil einfach so dieses, ähm, ich nutze Sachen heimlich weiter, die, das ist irgendwie weit verbreitet und auch dieses, ähm, ich, ich kann Sachen einkaufen, das ist, das ist auch relativ häufig verbreitet und dieses, äh, ich darf das einfach äh, da reinfügen und ich kann es auch machen, ne? also diese... Früher war das nicht so einfach zu sagen, ich nehme hier ein Video und baue das in meine eigene Webseite ein. Mittlerweile ist das alles sehr viel einfacher. Das, das kommt jetzt erst und durch solche netten Remix-Tools wie, wie H5P oder sowas, was ja jetzt wirklich so eine tolle Sache ist, packen wir vielleicht auch nochmal in den Chat. Das ist, Machen das auch sehr viel leichter, auch wenn ich nicht programmieren kann, wenn ich keine Videos schneiden kann, wenn ich kein HTML kann, da tolle Lernmaterialien draus zu bauen und... Ne, dann, dann macht es auch einfacher. Mhm. Mhm. Mhm. Genau, danke. Ich glaube, du wolltest, Joachim, gell? Genau. Ich glaube, ein Grund ist, dass geübte Routine ist, ich nehme Kontext aus Büchern. Mhm. Und vielleicht noch mal ein bisschen aus das eine oder andere von YouTube. Mhm. Ich glaube, es ist immer noch vorherrschend in der Erwachsenenbildung, dass man Angebote, die man äh, nach außen verkauft, dass man die selber macht. Mhm. Dieses Selbermachen ist irgendwie ein Teil der Identität der Erwachsenenbildung. Mhm. Und ich glaube, das ist, äh, jetzt fängt das an, ein bisschen aufzuweichen, mhm. weil ich kann nicht das alles, was gebraucht wird, selber machen. Mhm. Und ich kann es aber gut, äh, gut an die Leute bringen. Und das mhm. ist meine Leistung als Manager von äh, Erwachsenenbildung, dass ich ja Wissen transportiere, aber nicht es unbedingt selber aufbereite. Das ist eine spannende These mit dieser Identität, die mit dem eigenen Content verbunden ist und vielleicht dem Übergang des Selbstverständnisses, mit dem wir uns auch anfreunden sollten, Content zu kuratieren, guten Content sozusagen zu kuratieren, auszuwählen, zu vermitteln, dabei zu begleiten und nicht jeden Content selber zu produzieren. Martin, ich glaube, du wolltest gell, dazu was sagen. Ja, ein bisschen anschließend an die vorgehenden Statements und zwar tatsächlich, dass ähm, sich selbst an der Hochschule noch viele Lehrende über die Materialien definieren. Das heißt, weil ich ein gutes Lehrbuch geschrieben habe, bin ich es. Und ähm, dieser Kulturwandel, der passiert erst, ne, dass man sagt, nein, es geht nicht darum, dass ich das beste Lehrmaterial habe oder erzeugt habe, sondern dass ich gute Lehre mache. Und ich versuche das auch in vielen Reden immer den Leuten wieder beizubringen. Jemand, der gute Lehre macht, heißt nicht, dass er das letzte Lehrbuch hat. Also das ist einfach ein Irrglaube, der in den 1980er Jahren vorgeherrscht hat. Und so hat man auch früher gelebt. Ne. Ich habe mein Lehrbuch geschrieben. Und das Zweite, warum das ein bisschen langsam rangeht, also man darf die Kosten nicht, also wir wissen, wir kalkulieren. Normalerweise bei MOOCs mit 25.000 bis 30.000 Euro pro MOOC. Das ist für uns ein normaler Preis, wenn das Videoerstellung kostet, was der kostet. Und das ist einfach Geld. Aber, und das schreckt viele, das schreckt uns Institutionen, die eh schlecht doppiert sind, typischerweise ne? auch für Erwachsenenbildung ganz besonders, weil es ist schon viel Geld und so. Umgekehrt muss man sagen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe so ein schönes multimediales Buch, ich sage jetzt bewusst nicht Buch, es ist ein multimediales Buch, das jeder verwenden kann in Österreich und jeder, der Deutsch kann, also auf der ganzen Welt, und dann spielt sich das sehr schnell ein. Ja, aber man denkt meistens immer nur so, kriege ich dann das Geld wieder rein und so weiter, sondern man muss anders beginnen zu denken, dass man mhm. Bildungsressource erzeugt. Die Bildungsressource kann von sehr vielen verwendet werden und mhm. es ist total hilfreich. Also, aber und es gibt umgekehrt Institutionen, also ich, ich rede mit dem Roten Kreuz genauso, die fragen sich, warum sie eigentlich jeden Trainer das Material selber machen lassen. Und man ändert es einfach nicht. Und ich sage, eigentlich könnte man viel tollere Ressourcen erzeugen, wenn man diese Power nimmt und die Trainer einfach Lehre machen lassen. Diese Umdenken ist ein sehr schwieriger Prozess, weil wir in der historischen Bildungs-Weg so eingeschworen sind. Also auch diese Denkweise, es muss der Trainer natürlich auch das Material selbst erzeugen. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken. Und ich bin ja froh, dass man so. Schöne Hochglanzprojekte, wie den e haben, die das zeigen, dass es eigentlich super funktioniert. Ne? Also das ist, ähm, man muss ja auch sagen, also wir haben hier 3000 Personen im, im Kurs. Das ist eine Weiterbildungsmaßnahme, da kann man in Österreich suchen gehen. In dieser Dimension. Ne? Dann wird es wieder billig. Es ist skalierbar, man wird einfach die Teile weiterverwenden können und, und alle anderen können es auch nutzen. Also danke Martin, ich sehe das ganz genauso. Markus, du wolltest was sagen, bitte. Okay, ich wollte was sagen. Als Trainer selber ähm, erlebe ich ja auch so alles Mögliche. Ähm, es gibt Institutionen, da gibt es Trainerleitfäden. Das heißt, äh, wenn ich dort äh, einen Kurs anbiete, dann muss ich mich an diesen Trainerleitfaden halten oder beziehungsweise darf ich mich daran halten, ähm, weil da schon was vorgearbeitet wurde und man weiß, was gut ist und äh, was die Teilnehmer brauchen. Also habe ich als Trainer und als Dozent schon mal so meinen roten Faden, den ich gehen kann. Und dann sage ich mal, ich bin als SAP-Berater unterwegs, da habe ich eine Standardsoftware. Ja, da komme ich auch in jeden Betrieb und jeder Betrieb sagt, ich bin aber völlig anders und ich habe alles eigen und ich muss das hier und da und ich kann es mit dieser Standardsoftware abbilden. Ja, es gibt tausende von Firmen, die die nutzen. Und genauso ist es, sage ich mal, jetzt hier in der Lehre auch. Also, ich sage, kein Trainer hat sein Kompletten oder kein Dozent hat seinen kompletten Kurs selber gemacht. Der holt sich aus einem Buch irgendwo was raus, der holt sich bei YouTube irgendwo was raus. Also der stellt ja seine Materialien auch zusammen und die sind nicht alle hundertprozentig von ihm. Deswegen, und das ist für mich so ein Punkt, warum gerade so viele ein Problem haben, ich sage, viele Lehrer, Dozenten haben gerade Unterlagen, die sie präsentieren im abgeschlossenen Raum, die urheberrechtlich sehr kritisch sind, wenn sie sie online vertreiben würden. Mhm. Mhm. Mhm. Uh, Joachim, bitte. Ich habe äh, mal eine Diskussion gehabt, da ging es auch um das Thema und die Frage, die wir hatten, war, äh, Selbstkritisch muss man natürlich auch sagen, welchen Mehrwert haben diese OER-Kurse oder die, diese MOOCs für den Teilnehmer. Also ist ein Teilnehmer bereit, dafür letztendlich auch Geld zu bezahlen. Und äh, der Charme der Lehrbücher ist, dass sie ja meist äh, relativ sachlich und trocken sind. Und äh, sozusagen die persönliche Note kommt über die Kursleitung, über den Dozenten rein. Ein MOOC bringt diese persönliche Note normalerweise mit sich durch die handelnden Personen im Video. Und das äh, sozusagen in meinen Unterricht zu integrieren, wo ich vielleicht selber als Kursleiter ganz anders drauf bin. Also mit so einem lockeren MOOC kann ich äh, vielleicht anders umgehen, äh, je, je nach Thema. Also es braucht einen Mehrwert und er muss sozusagen in meine sozusagen emotionale Arbeit auch ein Stück hineinpassen. Und das ist äh, eine deutlich neue Herausforderung für äh, Dozenten. Das möchte ich mal nicht äh, kleinreden. Das dürfen wir nicht verschweigen und nicht übersehen. Und äh, Ein Kommentar aus dem Forum geht auch schon genau in diese Richtung. Ja. Wenn ich ein Content selber erzeuge oder Lehrmaterial selber erstelle, dann habe ich natürlich eine andere Identifikation damit. Ich habe eine andere Ownership, ich kann das anders vertreten, es geht nach, anders nach außen. Und ich habe natürlich, ich verleihe dem vielleicht eine andere Couleur oder es kann, geht mit einer anderen Stimmung raus. Es ist vielleicht eine, Also dieser Prozess der Aneignung, würde ich mal sagen, ähm, sich sozusagen auf bestehendes Material, das ist offene Bildungsressource da ist, erst einmal anzueignen, bevor ich so identifiziert bin, damit, dass ich damit auch arbeiten kann, das ist sicher was, was man auch machen müsste. Ja, genau, genau. Ähm, mm -hmm. Ich Jochen, bitte, bitte. ein ganz kleines Beispiel noch. Wir haben den BIMUG relativ locker gemacht, ne? also einfach rein und also auch mal Fehler gemacht, auch technisch Fehler. War alles gar nicht weiter wild. Und wenn so ein Kurs, von jemand vor Ort begleitet wird, der sozusagen ein stocksteifer, ordnungsorientierter hm. Ehe ist, dann passt das einfach nicht ja, ja, genau. Und deswegen muss man darauf Rücksicht nehmen. Mhm. Genau, genau. Also die Diskussion im Chat wird gerade da, da auch sehr lebendig, ja, was gerade diese, diese persönliche Note betrifft. Und ein Thema, das gerade auch aufgekommen ist, ist so, ich habe jetzt ähm, vielleicht gar nicht mehr so den Überblick, ja, wenn, ich, wenn ich, wie wird mein Material sozusagen verwendet, das ich als offene äh, Bildungsressource produziert habe, ja. äh, was passiert damit? Also es ist vielleicht so ein Stück äh, Kontrollverzicht damit verbunden, ich möchte es nicht Kontrollverlust nennen, sondern Kontrollverzicht und Anja, ich sehe dich schon, bitte, was möchtest du sagen? Den Mikro würde man noch ja, brauchen? Ja, ja. also ich habe ja eine Hotkey und eigentlich funktioniert der auch. Ähm, ich, äh, den, diesen, diesen, diese Kontrolle habe ich auch sonst nicht. Also den habe ich nicht bei einem Lehrbuch. Da weiß ich auch nicht, welcher Seminarleiter das äh, wie einsetzt und ob dann nicht irgendwelcher Quatsch dazu erzählt wird. Ähm, das ist ganz unabhängig von äh, OER. Ähm, man kann es manchmal über die Google-Suche finden. Das ist auch, ich sag mal, so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Schmerz. Aber das wäre tatsächlich was, wo ich mir auch wünschen würde, dass ich selber besser noch nachvollziehen könnte. Nicht, weil ich es irgendjemandem verbieten will, sondern weil es mich einfach irre interessiert, wo das alles so, so landet. Ne? Also das ist so ein... Ähm, so eine Sache, die da, die da gut mit einhergeht. Ähm, andererseits, gerade wenn man, äh, wenn man da schon ein bisschen erfahrene drin ist, merkt man, glaube ich, auch ziemlich gut selber, was kann ich schnell selber machen? Wo bin ich im Selbermachen auch viel schneller? Ne? Und was brauche ich, äh, wo sage ich, nö, das mache ich mir gar, kein, gar nicht in die Mühe, da finde ich bestimmt was im Internet was frei lizenziert ist. Vielleicht jetzt aus dem aktuellen Anlass, wir hatten ja gerade in den Hochschulen eine große Umstellungswelle auf, ihr müsst jetzt doch euch alle mit diesen LMS beschäftigen, weil ihr darüber mit euren Studenten in Kontakt treten müsst. Und äh, man konnte so diese, vor allem diese erste Woche äh, feststellen, das war ja in Österreich ein bisschen, bisschen näher als in Deutschland, in Deutschland war das so mit einer Woche und dann, Ploppten überall Listen auf. Listen, Listen, Listen, Listen, Listen. Hier hast du eine Übersicht, wie man das am besten machen kann und hier hast du eine Übersicht, wie man es am besten machen kann. Und jede Hochschule hat da ihre eigene Liste gemacht. Und das war letztendlich, weil es immer so klang wie, ähm, ja, warum nimmt da nicht einfach die Hochschule ähm, eine Liste von der anderen Hochschule? Und dann dachte ich so, ja, aber du musst ja eine Auswahl treffen. Die Leistung ist ja daran, eine Auswahl zu treffen für meine Hochschule. Und entweder ich habe die Sachen selber vorher schon gewusst, habe ich die Sätze selber erstellt, oder ich habe sowieso bei jemand anders reingeguckt, habe gedacht, oh ja, das nehme ich auch noch mit rein und das nicht. Weil das Schlimmste, was die Leute nachher haben können, ist ein Wikipedia-Umfang an Listen, äh, wo sie nachher auch nicht wissen, was sie haben. Na, deswegen, da war, auch, da war auch die besondere Leistung, zumindest bei uns äh, im, im Support, äh, das, was, was am, äh, am, am meisten geholfen hat wahrscheinlich, war so eine Sprechstunde, die wir angeboten haben. Weil dann die Leute mit ihren Problemen kamen und die haben eine Frage gestellt und wir haben zu deren Frage eine Antwort gehabt. Wir haben die, also klar haben wir den links geschickt und gesagt, hier kann man alles nachgucken, aber die brauchten schnell eine Lösung ist genau den Punkt, den Joachim schon angesprochen hat, kuratieren und Auswahl von guten Content, diese eigene neue Leistung in der Bildung und auch in Angeboten der Erwachsenenbildung. Das ist was ganz, ganz Wesentliches. Und auch dieses Aufmachen des offenen Raums im Sinne einer Sprechstunde und einfach dieses Hinhören und Beantworten dessen, was einfach an Fragen gerade da ist. Und ich sehe auch schon aus dem Chat die Zustimmung von Lore, die das eben genauso sieht und betont und auch von Barbara. Äh, die sagt, ja, die Auswahl ist das Wichtige und in diesem Sinn würde ich auch, ähm, ich nehme ja schon so mit, also gewisse Reserviertheit äh, dem gegenüber einen ganzen MOOC zu verwenden, ja der ist mir vielleicht fremd, die habe ihn nicht selber erstellt, so wie du das geschildert hast, Markus, weiß ich vielleicht im Vorfeld gar nicht genau, wie wird denn der ausschauen, ich bin dann meinen eigenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen nur ein, zwei Wochen voraus, ja, muss eigentlich mit einem relativ unbekannten Produkt fahren. Na, vielleicht nehmen wir dann einfach nur Teile heraus, die ich verwenden möchte und die für mich wirklich passen. Vielleicht hole ich mal aus dem einen MOOC äh, die eine Kombination aus... Äh, Videos, Übungen, Tests und ich nehme aus einem anderen MOOC das heraus und ich nehme aus einem anderen OER-Verzeichnis jenes heraus und unterstütze meine eigene Linie, meine eigene Planung, meine eigene ähm, Art, einen Kurs zu gestalten einfach durch diese Ressourcen. Ja. Also das würde ich auch schon so als, als erleichternden Beitrag zu einem Geschäftsmodell sehen für die äh, EB-Einrichtungen. Wäre meine These dazu. Jetzt ist die Moderation gestorben, oder? Da ist sie wieder. Also, ich wollte da gerade mal reingehen, wo das äh, gekommen ist. Ich lese auch so ein bisschen im Chat mit, dass kein Buch ideal ist für den Unterricht. Ja, super, ähm, dann kann ich doch mein eigenes Kursbuch machen. Ich nehme meine OERs, ich nehme meine MOOC-Anteile, ich nehme meine eigenen Anteile. Und am Schluss haben die Teilnehmer das Buch in der Hand das wir wirklich auch gemacht haben. Die Problematik aus meiner Sicht ist auch noch die, äh, was ist in Büchern drin? Aus meiner Sicht ist in Büchern meistens Wissen drin. Und ähm, die persönliche Note kommt bei mir aus meiner Sicht eher so zum Tragen, wenn es um Kompetenzen geht. Also auch da muss man sich äh, überlegen, was ist jetzt eigentlich das, worauf äh, mein Kurs abzielt? Ja, bitte, Joachim. Wir haben ja jetzt eine Situation, dass wir gar keine Präsenztermine haben können. Und äh, da ist natürlich das Remixen und Kuratieren von äh, Content äh, total wichtig und eine gute Möglichkeit, das auch online abzuspielen. Also einen Online-Kurs zu machen und dann in den einzelnen Themenbereichen äh, auf äh, Materialien zurückzugreifen. Das hat ja noch äh, den weiteren Vorteil, dass ich äh, damit auch überregionale Grenzen, also dass ich dem Virus sozusagen überregional folge und äh, mich nicht auf, eine, äh, kleine, auf ein kleines Gebiet begrenze. Und das ist durchaus ein Vorteil für Kursleitende, weil die dann natürlich ihre Sachen auch äh, verschiedentlich an anderen Einrichtungen anbieten können, an unterschiedlichen Einrichtungen. Ähm, Danke, ich, möchte, ich möchte dazu sagen, jetzt geht die Diskussion Richtung OER und Urheberrecht, ähm, man muss aber schon bedenken, also dass das Schöne an diesen Online-Kursen, die wir da produzieren, im OER ist, wenn man das tun darf. Also man kann bei uns dieses Video nehmen, kann es adaptieren und tatsächlich einsetzen. Bei vielen Dingen wie Lehrbüchern oder so äh, gilt das nicht. Das heißt, sie dürfen natürlich nicht hergehen und Bilder aus Lehrbüchern rauskopieren und in ihren Unterlagen reingeben, weil die sind eben nicht OER. Oh ja. Und genau das ist das Problem, warum wir auch so um dieses Thema kämpfen, weil wir eigentlich wollen, dass Bildungsmaterialien, die zum Zwecke der Bildung erzeugt worden sind, von wem auch immer, tatsächlich äh, darauf genutzt werden können und nicht irgendwelchen überrechtlichen Beschränkungen unterliegen Und äh, selbst Lehrbücher, wo Österreich so also eine, eine lockere Reform der Urheberrechtsbestimmungen hat aus Deutschland, äh, sind bei uns ausgenommen von dem Thema, das heißt also Lehrbücher kann man eigentlich nur als Ganzes kaufen und äh, den Leuten äh, quasi kaufen lassen. Also äh, das ist einfach ganz schwierig. Und das Thema ist tatsächlich, also dass man sagt, dort wo Bildungsmaterialien erzeugt werden, vielleicht sogar staatlich oder öffentlich gefördert, dass man da fordert, dass diese dann eben offen lizenziert sind, damit man nach, die Nachnutzung auch eben Ermöglicht. Und, ähm, das ist ein ganz heißes Thema und da sind wir tatsächlich auch erst an der Spitze des Eisberges, weil die meisten Materialien sind urrechtlich geschützt. Danke. Wir haben das ja jetzt in unserem äh, Modul, äh, das eb äh, Plus, der gerade diese Woche läuft und äh, gestern gestartet ist, äh, ganz stark auch betont und herausgearbeitet, mit welchen Lizenzen das möglich ist und wann man eben was darf. Und äh, dass man eben ohne das berühmte NC, also Non-Commercial, auch die kommerzielle Nutzung hat und mit den anderen Lizenzen, je nach genauer Vorgabe, dann eben wirklich, je nach genauer Lizenz, eben diese Verwendungsmöglichkeit. Das ist ganz wichtig und übrigens haben wir dabei äh, auch eure Videos verwendet, Martin und von dir an ja einen Teil und ich habe ja auch bei dir angefragt, in der üblichen Manier dürfen wir eh? Äh, ich weiß, wir dürfen, aber ich frage halt trotzdem. Genau so ist es. Ich, ich möchte noch eines ergänzen und zwar, weil es ein wesentlicher Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist. Also in Österreich ist es gelungen, dass wir quasi urheberrechtlich geschütztes Material im Rahmen von Informationssystemen oder Learning Management Systemen einer eingeschränkten Gruppe zur Verfügung stellen dürfen. Die Deutschen haben uns vor fünf Jahren ausgelacht und gesagt, besteht steht nicht durch in der EU, besteht immer noch im Gesetz. Ne? Und das heißt also, bei uns ist das erlaubt, wir dürfen also urheberrechtlich geschütztes Material im Rahmen eines Informationssystems einer gewissen Teilnehmergruppe zur Verfügung stellen. Und das macht es ein bisschen schwierigen, auch diesen MOOC, weil das die Gruppe gemischt ist. Also das ist ein dramatischer Unterschied eigentlich. Das heißt, wir haben es geschafft, die Lehrenden zu schützen. In Deutschland gibt es also nur diese, diese 10%-Regelung und die zahlen also unglaublich viel Geld wegen. So. Das ist ein Unterschied und zwar ein, ein ganz großer. Mhm. Also Darum auch immer wieder die Länder, das macht einfach einen Unterschied aus. Mhm. Mhm. Danke, dass du das nochmal betonst. Wir haben diese Urheberrechtsnovelle 2015 gehabt, wo klar war, in einer geschlossenen Lerngruppe dürfen wir wirklich, äh, wenn es nicht gerade Lehrbücher sind, alle anderen Materialien auch teilen. Und äh, jetzt wissen wir aufgrund der Judikatur, dass das auch für Lernmanagementsysteme gilt. Und da sind wir in Österreich super glücklich, aber das ist eben ein großer Unterschied. Danke. Genau. Genau. Ja, wir haben jetzt noch ähm, knappe 20 Minuten bis zum Abschluss unseres Talks und was ich mich jetzt frage ist, ähm Könnten wir vielleicht einige Kollegen und Kolleginnen, die uns hier zuhören, ermutigen, offene Bildungsressourcen, vielleicht sogar MOOCs, als Teil ihres eigenen Geschäftsmodells stärker zu nutzen? Und wenn es da noch Fragen oder Zweifel gibt dazu, äh, gibt es noch die eine oder andere Unsicherheit, die wir jetzt vielleicht in einer kurzen Antwortrunde dazu ausräumen können. Es wäre jetzt die Gelegenheit, im Chat vielleicht noch solche Fragen zu stellen äh, im Sinne von... Wenn ich das jetzt aber tun möchte, müsste ich noch wissen, was müssten Sie noch wissen, ja, um, stärker, um stärker auf diese Möglichkeit zurückzugreifen. Gibt es etwas, was Sie noch jetzt bräuchten von unserer Gruppe hier? Ich bin wirklich dankbar, dass wir in dieser Zusammensetzung zusammenkommen konnten, weil ich denke, das wirklich sozusagen alles, was zu diesem Thema Rang und Namen hat, also die Kollegen und Kolleginnen, die mir halt bekannt sind, zu so dieser Thematik, einfach ähm, gerade jetzt an einem Ort erreichbar sind und noch Fragen dazu beantworten könnten. Ich sehe da so äh, Kommentare in Richtung Danke, es gibt eine Horizonterweiterung, die damit verbunden ist. Ähm, wenn es keine Fragen gibt, die jetzt im Chat auftauchen, dann würde ich noch einmal die Rückfrage stellen: Martin, du hast ja auch berichtet von Erfahrungen, ich glaube, mit Kollegen, Kolleginnen in Italien oder äh, Südtirol, äh, die teilweise einfach äh, den, MOOC, den MOOCs auch nutzen. Ähm, Gibt es denn da Dinge, wo du sagst, du würdest dir aber wünschen, die und die Information oder die und die Vereinbarung. Ich weiß, wir dürfen die MOOCs einfach nutzen. Ich würde mich zum Beispiel fragen, wenn ich jetzt äh, einen MOOC nutzen möchte, würde ich mich zum Beispiel fragen, na ist der denn hoffentlich in der Zeit, wo ich ihn nutzen möchte, auch durchgehend online und gibt es da einen Technik-Service dafür. Ja? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine eb nutzen möchte, dann würde ich schon empfehlen, sozusagen mit uns oder der TU abzuklären, ob wir eh vorhaben, ihn bis Ende 2020 zu lassen. sind das so, solche dinge die man vielleicht im vorfeld zur sicherheit mit dem betreiber klären sollte oder hast du da aus deiner kooperation mit den italienern andere erfahrungen also ähm, ja, es ist nicht ganz so groß zu beantworten. Also Grundsätzlich ist es so, dass diese MOOCs äh, online stehen bleiben. Äh, bei uns solange lange, es die IMOX Plattform gibt. Und wir sind gut, also wir sind sicher mal mindestens drei weitere Jahre, weil das Ministerium uns also ordentlich bezahlt hat. Ähm, das heißt also, äh, im Rahmen dessen gibt es immer die Plattform. Und äh, bei jedem MOOC ist bei uns so, dass es also dabei steht, wie lange das er verfügbar ist. Und das kann ich also nicht beeinflussen jetzt als MOOC-Betreiber, weil also das die Lehrenden selbst festlegen. Also die Leute, die diesen MOOC zur Verfügung stellen. Also wie ihr habt es auch einen Ablauf mit Ende des Jahres. Es gibt also Mux, die das vorläufig dabei ist ja. vorläufig endl endlos und bei anderen gibt es ja ein Ablaufdatum und innerhalb von diesem Ablaufdatum garantieren wir, dass die Materialien zur Verfügung stellen. Und Technik heißt äh, bei uns so, ja klar, also die, die Plattform wird laufen und ähm, also es sollten drinnen, also wenn Fehler auftreten ähm, und uns jemand schreibt, über die beheben, also das ist nicht das, das Thema. Ähm, das Problem ist halt, primär, weil ich weiß, dass natürlich gerade die Erwachsenenbildung sehr lange Vorlaufzeiten hat, also wenn sie so Kurse anbieten, die müssen dann irgendwo hineingeschrieben werden, dann wird das in den Print gegeben und so weiter. Und was tue ich dann, also wenn quasi das also dort schon wieder aus ist? Ja, also ich kann dann keine Garantie übernehmen, weil ich ja wie gesagt nur das zur Verfügung stelle, sondern man müsste dann halt einfach mit den Betreiberinnen und Betreiber reden und sagen, also wie lange wollt ihr es aufrecht halten? Das ist das Einzige. Ähm, was man sehen, diese Widerstarts, wir machen relativ viele Widerstarts, die haben einen Grund, ähm, das muss ich immer so erklären, dass wir sehr viele im Hintergrund ähm, andere Bedingungen haben, zum Beispiel Lehrveranstaltungen und da muss ich dann den MOOC quasi abdrehen und die neue Lehrveranstaltungskohorte reinholen und da, deswegen schalten wir zum Beispiel zwei Monate lang MOOCs wieder aus oder Kurse und die kommen dann wieder. Ähm, das macht die Situation für jemanden, der jetzt quasi also mal im Dunkeln herumschwirrt, da draußen ähm, schwierig, also einzuschätzen, wie das ist. Meine, Im einfachsten Fall ist also an die Support E-Mail Adresse bei uns zu schreiben und äh, kann man zurück sagen, wie die Situation ist. oder ich kann einen Kontakt herstellen, an den man sich wenden muss und ähm, da kann man es besser planen. Also ähm, wir haben auch lange überlegt, ob man sowas wie assoziierte Partner macht und so weiter. Aber es ist einfach sehr schwer, weil äh, die assoziierte Partner, der äh, hätte dann gerne Rechte, nur ich kann niemandem Rechte über einen Kurs geben, der nicht uns gehört. Jetzt in dem Sinn und so. Also, das ist ähm, ein schwieriger Prozess im Bereich des Online-Lernens. Also, ich hätte auch lieber gern da klarere Regeln, aber das sind sehr viele Rahmenbedingungen, die da zu bedenken sind. immer. Also, ich fasse jetzt einmal nur kurz zusammen. Ich habe gehört, gut ist es einfach dort an den technischen Supporter mal zu schreiben oder an die Supportadresse und zu fragen, bleibt der eh so lang ja, stehen, also sollte man sich nicht sicher sein. Ja. In der Regel genau. Auch, ne? <lacht> genau, genau, genau. Genau, lieben Dank. Markus, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte nur noch was ergänzen. Ich habe auch keine Sicherheit, ob ein YouTube-Video, wenn ich es abrufe, zu der Zeit, wo ich es abrufe, noch online steht. Die Sicherheit habe ich auch nicht, wenn ich das einbinde in meinen Kurs. Und so ist es mit MOOC oder mit OER-Geschichten auch. Also da muss ich halt vorher, bevor ich in die Stunde gehe oder das halt nochmal testen, ob das auch wirklich noch zur Verfügung steht. Aber das Risiko habe ich immer. So ist es. Wir hatten das sogar bei der Produktion des IPMU Plus mit den kleinen Tools, die wir vorgestellt haben. Ja, Wir wissen, wir haben natürlich nachgefragt und uns wird das wohl noch längerfristig zur Verfügung stehen, aber es kann kurz vorher verändert werden. Und dann habe ich einfach diese Situation. Wenn ich sicher gehen will, über mir eines Content sicher sein will, dann muss ich ihn runterladen, gell? Danke. Ich kann natürlich die Videos ja von YouTube, die in der Regel auf YouTube stehen, auch die aus den MOOCs, kann ich sie mir runterladen und dann. Oder nachfragen bei den Betreibern. Das ist in dem Fall ganz einfach. Und wie wir heute gehört und erfahren haben, freuen sie eh alle, wenn ihre MOOCs genutzt werden. Und freuen sich auch über solche R Rückfragen. Auch genau, genau. Eine Frage hast du schon im Vorbeigehen jetzt beantwortet, Martin. Aber warum sind denn die eigentlich überhaupt zeitlich begrenzt? Du hast eben erläutert, wenn sie im Zusammenhang mit euren Lehrveranstaltungen stehen, dann musst du sie regelmäßig auf Null setzen, weil sie eben auch für die Lehrveranstaltungen gültig sind. Und dann ist das einfach notwendig. Und ich kann von unserem MOOC eben aus Erfahrung sagen, wenn wir ihn online nehmen, offline nehmen, dann äh, hat es in der Regel den Grund, dass wir eine neue Auflage produzieren, die einfach äh, inhaltlich. Äh, wieder den neuen Entwicklungen angepasst und insofern optimiert wurde und wir uns dann halt wünschen, dass, dass die, die verbesserte neue Form genutzt wird. Das ist öfter so, glaube ich, bei MOOCs, die eben auch äh, auf einem stehen. Andererseits gibt es ja auch diese Praxis, wie du die Joachim schilderst, nicht? beim Ich-MOOC, der steht dann halt einfach und das passt und die Leute freuen sich halt durchgehend und immer wieder und nutzen einfach, gell? Genau, genau. Also es muss auch nicht bei jedem Muck so sein, dass er heruntergenommen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, Anja, wie ihr das macht. Für euch stehen viele, viele Selbstlernkurse auch sehr lang. Gell? Genau, also bei uns bleiben die äh, hinterher auf der Plattform stehen. Äh, wir machen meistens, äh, sagen wir, wir machen einen betreuten Durchlauf. Äh, auch dieser betreute Durchlauf hängt davon ab, wie stark die ähm, betreuten Personen da, äh, äh, da ihre Zeit und Ressourcen rein investieren. Ähm, wie das auch zum Teil äh, vertraglich und durch die Projekte geregelt ist. Und dann bleibt er da in der Regel stehen. Und äh, ab und zu haben wir tatsächlich nochmal so, so, so einen Neustart oder, oder so einen Widerstart. Also jetzt mit den UR-Fachexperten, das ist ja jetzt so ein Ding, das, äh, was wir gerade wieder neu durchmoderieren eigentlich nur. Der steht eigentlich genauso wieder da wie vorher. Und auch da stellen wir fest, dass allein mit der Ankündigung, dass wir es nochmal neu durchmoderieren und begleiten, sich sehr viele mehr Teilnehmende angemeldet mhm. haben. Das war Gott sei Dank im Dezember, Januar. Also das können wir deutlich von der Corona-Krise trennen. Aktuell haben wir bei allen Kursen relativ gut nochmal Zuwachs bekommen, wo wir jetzt nicht wissen, ob es jetzt einfach nur am Kurs liegt oder die wahrscheinlichere Variante ist, dass da jetzt verstärkt online mehr stattfindet. Mhm. Also wir merken das auch. Wir merken auch bei Kursen, das sind zum Beispiel die Kosten- und Leistungsrechnung, äh, den Markus Hammeler remixt hat. Der wird jedes Jahr ähm, erneut eingesetzt im Studium an der Hochschule Pforzheim. Und da sieht man auch schön diese Treppen. Ne? Also wenn dann die neue Kohorte an, an Studierenden kommt. Mhm. Ja. Mhm. Spannend. Martin? Ja, das, das kann ich bestätigen. Das ist auch einer der großen Gründe, warum wir wieder starten. Also das ist also rein aus der Lehre Sicht ganz klar zu sehen. Also das, also das zur Verfügung stellen des Online-Kurses, ich sage jetzt einmal eine bessere YouTube-Playliste, führt dazu, dass also kaum jemand das macht in der Regel, weil er keinen Grund hat. Wenn ich aber das Ganze wieder starte und quasi unter Betreuung setze, haben wir ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Startpunkt, wir haben eine Betreuung und damit äh, habe ich plötzlich, also ich kann so sagen, wenn im Laufe des, also des Jahres bekommen wir vielleicht zehn neue User, wenn der Kurs einfach online steht, starte ich den neu, dann habe ich wieder vier, 500 Locker drinnen und, und dieser Unterschied ist für uns auch wesentlich. Ne? Also zu sagen, okay, offensichtlich braucht es auch das, um Leute dann entsprechend zu motivieren. Ich glaube, Markus, du warst vorher. Ja, ich wollte bloß dazu sagen, ich stelle Aufgaben und Übungen online und das sind teilweise zwei, drei Slides vom PowerPoint oder so. Und ich sehe auch einen Verlauf, nämlich immer kurz vor den Prüfungen sind die Abrufe ziemlich hoch, wo die Teilnehmer sich das angucken und dann geht es wieder runter. Also das stellt man auch bei ganz normalen OER-Geschichten fest und nicht nur bei einem MOOC. Joachim, ich glaube, du hast... Ja, ich glaube, ein Kriterium ist dafür, äh, betreue ich den Kurs oder nicht. Also ich muss ihn ja nicht, gar nicht vom Netz nehmen und den neu starten. Äh, die Frage ist ja äh, nach der Kommunikation, die dahinter ist. Ne? Ich muss es neu bekannt machen. Ich brauche irgendwie vielleicht ein neues Kapitel da rein und dann kann ich wieder durch, ein, äh, durch eine Öffnung der Foren, äh, kann ich da wieder für ein neues Leben sorgen. Ist auch ein bisschen unterschiedlich, äh, wenn ich Hochschullehre nehme, wenn ich den Content nehme äh, oder wenn ich, äh, wie ich, äh, solche Sachen mache, die überhaupt nichts mit der Hochschule zu tun haben, die eher sozusagen dem Slogan folgen, holt die MOOCs aus der Studierstube raus in den Alltag, dann äh, fühlt es sich nochmal ganz anders an, wie man damit auch mit der Community dann weiter im Gespräch bleibt. Mhm. Mhm. Genau. Anja, bitte. Ja, da vielleicht den kurzen Kommentar. Und genau das ist so ein Ding, wo ich sage, so, das müssen wir nicht wir neu betreuen. Das kann ja jede und, und jeder machen. Also, ähm, gerade bei den OR-Fachexperten hat das zwischen unser, bevor wir es erstellt haben und auch jetzt äh, beim neuen Durchlauf, äh, hat Sabine Preuße, die war jetzt zufällig mit dem Autorenteam, war aber nicht Voraussetzung. Die hat das für den BDVT, diesen Bundesverband für freiberufliche Trainerinnen und Trainer, hat dies auch nochmal angeboten, betreut, Webinare dazu angeboten, die Präsenzworkshops, die da eingeplant sind im gesamten Programm, hat sie dann angeboten, auch kostenpflichtig dazu. Also da steht die Möglichkeit offen. Ich kann ihn auch selber nochmal erstellen. Genau das ist es ja, worüber wir heute eben reden und wozu wir einladen und äh, unterstützen wollen. Gell? Also wirklich äh, auch Kurse, so wie du Martin gesagt hast, nicht wenn der da steht als reiner Online-Kurs, dann sehen wir halt über die Zeit hinweg vielleicht 30 Leute, dazukommen oder oder oder. Also meine Hoffnung ist ja vielleicht, dass das doch eben mehr wird, die Kurse, die da einfach stehen und warten, äh, einfach mehr äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen bekommen, vielleicht auch Begleitgruppen bekommen, äh, Uh, Nutzer, Nutzerinnen bekommen aus den von Bildungsmanagern, Bildungsmanagerinnen, die eben auch erkennen, dass das Teil eines eigenen Geschäftsmodells sein könnte, wenn auch nur ein kleiner Teil und ich merke, wenn ich das ein bisschen mitlese, auch im Chat, dass ich einen Disclaimer anbringen möchte, den, den mir schon die ganze Zeit uh, auf der Zunge liegt, wir wollen nicht alles vermuten, ja, um das geht es gar nicht und auf gar keinen Fall geht es darum, jetzt uh, nur mehr die Online-Lehre im Blick zu haben und auf die Präsenzlehre zu verzichten, längerfristig gar nicht. Wir möchten nur reagieren auf die Corona-Situation, in, in der uns einfach eine Präsenzlehre nicht möglich ist. Und darüber hinaus möchten wir einfach äh, sagen, äh, man kann aus den Online-Kursen Blended-Angebote mit Präsenzangeboten machen. Also das ist eigentlich unsere, unsere Einladung zum Thema. Ich möchte, weil jetzt keine speziellen äh, Fragen da sind, okay, die Frage geht schon in Richtung Teilnehmerbescheinigung. Okay, dann gehen wir in Richtung Abrunden. Gibt es von eurer Seite hier ähm, am sozusagen Podium äh, noch irgendwas, wo ihr sagt, äh, ihr wollt es noch unbedingt loswerden, bevor ich äh, sozusagen in den administrativen Abschluss überleite? Gibt es noch irgendwas, wo ihr unbedingt was dazu sagen wollt? Joachim und Markus, bitte. Ganz kurz: so Aus der Praxis weiß ich, dass es äh, in Weiterbildungseinrichtungen. Äh, relativ schwer ist, als Einzelkämpfer solche Sachen äh, voranzubringen. Deswegen rate ich immer, darüber auch im Team zu reden, damit man äh, sich äh, auch ein bisschen Rückendeckung holt. Also wer solche Sachen neu macht, äh, steht immer so vor einem gewissen Risiko. Ne? Also klappt das alles, klappt das nicht und wenn das nicht klappt, äh, klatscht jemand anders dabei in die Hände oder so. Man muss sich da schon ein bisschen im Team einig sein und dann, glaube ich, kann man sich auch gegenseitig sehr gut unterstützen. Danke. Also noch einmal ein Plädoyer für Netzwerke, Netzwerken, Teamarbeit, Kooperation. Vielen lieben Dank. Und von dir, Markus? Dem stimme ich zu, wenn man ein Team hat. Ansonsten würde ich sagen, einfach machen. Meistens kriegt man ein positives Feedback, weil die Kurse, die Online-Ressourcen, die im Netz sind, sind gut. Ja? Und einfach machen und schauen, was dabei passiert. Also ich habe nur Positives zurückbekommen. Vielen lieben Dank, Markus, für dieses Just Do It am Ende dieses spannenden Talks. Und wenn ihr jetzt Martin und Anja noch ähm, ein Schlussstatement habt, dann würde ich euch nochmal bitten, sonst einfach überleiten in die Abrundung. Martin, ich dich. Ein Zeichen machen. Ja, also ähm, wie gesagt, ich kann also alle nur äh, dazu aufmuntern, die Inhalte von iMUX grundsätzlich zu verwenden. Für das produzieren wir es. <lacht> also das ist wirklich eine Aufforderung und wir freuen uns äh, sogar, wenn jemand rückmeldet, ob wir es verwendet hat und was er verwendet hat. Einfach um ein äh, sehr gutes Argument für meine Leitung äh, zu sagen, es ist doch toll, dass wir iMUX machen, weil die sagen, sie verwenden ja eh keiner, es sind nur so viele Leute da drinnen und so. Also, das ist also auch etwas, was Anja auch angesprochen hat, es sehr schwer zu monitoren ist. Wir merken es nur dann, wenn man einen Kurs abdrehen, dann kriege ich 100.000 E-Mails von irgendwelchen Universitäten. Das geht doch nicht und so weiter. Das heißt also in diese Richtung. Und das andere ist also, wenn jemand Interesse hat, quasi, also wir sind jetzt quasi die österreichische Muck plattform also was zu machen, dann also einfach bitte unkompliziert Kontakt mit uns aufnehmen und dann können wir schauen, was man machen kann. Vielen lieben Dank, Martin. Danke ah. dir. Danke. Ähm ich mag vielleicht noch hinzufügen, ähm, weil das also jetzt sind hier vier Leute zusammen, die ähm, MOOCs äh, gemacht haben und auch selber machen und auch sagen, wir geben das auch gerne unter freie Lizenz. Äh, vielleicht auch das schlechte Gewissen zurückzustellen, wenn man, wenn man das selber nicht unter freie Lizenz stellt. Weil wir machen das äh, ja viel auch, also zumindest aus den Hochschulen raus, durchaus aus Steuergeldern. Und äh, das sind einfach Gelder, die schon ausgegeben wurden von äh, euch und von uns und von allen. Ähm, von daher, dass äh, ich sehe das überhaupt nicht als, als Problem nachher zu sein, also nur weil jemand sagt, ich stelle mein Zeug aber nicht unter freie Lizenz, das ist kein, da ist man kein schlechter Mensch. Es ist schon schon sehr viel gewonnen, wenn man, wenn man mitkriegt, da gibt es ganz viele Leute, ganz viele Sachen, die könnt ihr nutzen und ihr müsst eure Zeit nicht doppelt investieren. Und dann den, den nächsten Schritt, den kriegen wir auch so hin. Also da, da kriegen wir euch schon noch dazu, das unter freie Lizenz zu stellen. <lacht> Danke dir, liebe Anja. Und ich muss jetzt wirklich einen strengen Blick auf die Uhr werfen, weil wir haben nur mehr drei Minuten. Äh, und wir müssen noch äh, die Links zur Teilnahmebestätigung, äh, die Umfrage sozusagen zur Teilnahmebestätigung online stellen und auch die Umfrage für unser Online-Feedback, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen. Äh, diese Teilnahmebestätigung gibt es nur für die Live-Teilnahme, also nicht am ähm, Uh, es gibt für die Live-Teilnahme und das EBMUG-Zertifikat ist nicht von dieser Teilnahmebestätigung abhängig. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann klicken Sie bitte jetzt auf diesen OGKGB6-Link, der auch im Chat gepostet wurde und füllen Sie bitte dieses Formular aus, uh, wenn Sie das gemacht haben erhalten Sie in Kürze die Teilnahmebestätigung an diesem DigiTalk. Sollten Sie irgendwelche Fragen dazu haben oder sich irgendwelche Probleme dabei ergeben, schreiben Sie uns bitte ein E-Mail an webtalk.erwachsenenbildung.at. Außerdem möchten wir Sie herzlich einladen, uns wieder in unserem eigenen organisationalen Lernen zu unterstützen. Bitte sind Sie auch so lieb und füllen Sie das Online-Feedback zum DigiTalk aus, hier unter dem OGDE-ZLJN-Link auch eingeblendet oder gleich bald eingeblendet in unserem Chat. Je, da habe ich gesehen, ich kann den Link nicht anklicken. Das werden wir jetzt noch beheben müssen. Genau, Karin postet inzwischen OGDE-ZLJN. LJN für die Teilnahme am Online-Feedback. Bitte sind Sie so lieb und nehmen Sie auch daran teil. Und der nächste Digitalk wird in einer Woche um die gleiche Uhrzeit stattfinden und es wird dabei um das Thema Videokonferenztechnologien in der Erwachsenenbildung gehen und die unterschiedlichen Formate, die man mit Videokonferenztechnologien auch umsetzen kann, nutzen kann. Sie finden die Aufzeichnung zu diesem Talk in Kürze im Modul 7 des CPMO Plus und unter diesem Link, der hier auch eingeblendet ist. Das ist auch der Link, wo Sie äh, den Livestream verfolgen konnten und äh, insgesamt auch die Webinarankündigung vorgefunden haben. Wir freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin dabei sind. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Ich habe beim Mitlesen mich schon darüber gefreut, mit dem Thema dieses Talks Ihre Anliegen zu treffen und bedanke mich herzlich bei unseren Referentinnen, unseren Experten, Podiumsgästen und auch allen, die hier mitgechattet haben und dabei waren. Bis zum nächsten Mal. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА